Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video und zwar zocke ich heute nochmal Swords of Gargantua. Ich habe es ja schon mal vorgestellt auf meinem Kanal, ich glaube zwei Videos gibt es davon. Das war Singleplayer-Action und äh, damals noch in der früheren Version. Und ja, das Spiel hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Es gibt jetzt auch eine Koop, äh, ja, einen Koop-Modus, sage ich mal. Da kann man mit vier Leuten zusammen gegen die KI kämpfen. Man muss so einen Turm beschützen, Mana-Planten, sich nennen die das da und... Ja, also vom, vom Kämpf Kämpfen her macht es echt Spaß, also die, die Schwertkampfphysik ist echt gut gemacht. Äh, es nützt nicht nur drauf zu kloppen, äh, man muss schon auch wirklich mal abblocken mit Schild oder mit dem Schwert und ja, wenn man dann erfolgreich abgeblockt hat, sind die Gegner ein bisschen, ja eine Zeit lang stehen die dann still, dann kann man nochmal auf verwundbare Stellen schlagen und so weiter. Die Waffen gehen auch kaputt, also da muss man auch aufpassen. Auch das Schild geht kaputt, da muss man sich was Neues suchen. Ja, ist so eine, so eine Art ja, Wave-Shooter, also es kommen schon die ganze Zeit Wellen auf einen zu. Aber der äh, Korb-Modus hat jetzt echt Spaß gemacht. Den habe ich zusammen mit dem Chris Reality gezockt, da auf den seine Seite gehen wir gleich mal. Und ja, es gibt auch einen Singleplayer und hier steht es auch, also da gibt es 100 Singleplayer-Challenges. Also das äh, ist dann immer ein bisschen anders aufgebaut, was man dann machen muss und ja. Also von der Physik her echt gut gemacht. Story-Modus wäre natürlich genial gewesen, wenn es dann einen richtigen Story-Modus gegeben hätte, den man eventuell dann auch im Koop hätte spielen können. Kostet 16,79. Ist, ist auch okay vom Preis her. Ja, wir haben es jetzt zu zweit gespielt. Man wird dann aufgefüllt mit KI-Mitspielern, äh, weil alleine äh, zu zweit ist es glaube ich ziemlich schwer, das zu schaffen. Und ja, aber wie gesagt, man kann es wirklich mit vier Mann spielen. Das macht mit Sicherheit noch mehr Bock. Okay, ja, das war's mit der Steam-Seite. Gehen wir mal bei Chris Reality drauf. Und ja, mit dem habe ich gezockt. Und ja, er, wie ihr seht, er hat auch einen YouTube-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt. Klickt doch mal drauf. Ich werde den auf jeden Fall unten verlinken. Und ja, der macht auch echt äh, gute Videos und sehr unterhaltsam. Also der hat auf jeden Fall mehr als 212 Abonnenten verdient und ja, schaut drauf, abonniert und ja, so kann VR immer weiter wachsen und äh, wir können immer weiter Gameplay zeigen, denn äh, natürlich ist es einfacher für uns, desto mehr Abonnenten, ja desto mehr Keys bekommt man auch, ähm, ja Testkeys, frühe Keys, um euch mal Spiele zu zeigen. Denn viele Entwickler sagen sich, ja, ist mir einfach zu wenig, ihr kriegt da keine Keys. Und ständig die Spiele kaufen, ist natürlich äh, auch teuer. Und ja, da helfen nur Abos, um, um uns zu unterstützen. Und ja, haut den Abo-Button, bis es nicht mehr geht. Und ja, jetzt würde ich sagen, ab ins Gameplay. Viel Spaß. So Leute, da sind wir auch schon in Swords of Gargantua mit dem Chris. Hallo. Und mit dem Tupac. Hi. Ja, <lacht> Sollen wir mal Richtung Quest gehen? Ja. Yeah. Wie, wie heißt das Spiel nochmal? Der Rest konnte ich gar nicht aussprechen. Swords, Swords of Gargantua oder Gargantua. <lacht> Ganz komisch. Oh, jetzt hängt mir natürlich ein Haar unter der Brille. Ah, okay, das nervt mich. So. Nicht. Wir ja. haben jetzt schon mal drei Runden gespielt. Wir sind kläglich gescheitert. Mal gucken, ob es jetzt drüber klappt. <lacht> genau. ist nicht so einfach so. das Spiel. Also ich also, spiele Wer Dark Souls gespielt hat, weiß wie wichtig defensive äh, Haltung ist und Verteidigung und das ist hier sehr gefragt. Ja die habe ich nicht. Ich bin immer offensiv. <lacht> und zack. Außer was die Gegner können natürlich euch wegtreten, was wir selber nicht können, was natürlich eigentlich keinen Sinn hat. Zumindestens. Ja, das ist ja schade. Aber man kann ausweichen. Ja, wir haben zwei Zeit. Mitstreiter auch, die KI. Also, man genau. kann es mit maximal vier Leuten spielen. Aber da wir jetzt keine Freunde haben, ne? <lacht> sind, wir sind wir leider nur zu zweit. Genau. Was du ab, du? Ja. Also das sind immer die leichten Gegner. Small One heißen die. Naja, sind wirklich small. Ja, und wir müssen Ein hier Hit. in der Quest auch diese, diese Säule hier einfach beschützen, ne? Genau. Obwohl ich sowas in jedem Spiel gehasst habe, irgendwas zu beschützen oder. Ja, um oh. eine Person zu begleiten, und da darf nichts passieren. aber Hier sind eigentlich die Viecher und das gedacht. das Das bekämpfen. Da ist einer. Ah ja, ich sehe es gerade. los Ja, ist die Waffen können auch kaputt gehen, ne? Das ist mir gerade passiert. Ah, okay. Jetzt brauche ich nur mal eine Waffe. Aber wir können nicht uns zum weg. Glück ja die Schwerter hier aufheben, die wir hier sehen. Auch nicht gegen die Wand hauen. Das ist immer schlecht. dass ist es doch passiert. Ja. Das passiert mir immer. So laufe ich denn jetzt hier? Komm, lauf zu. Ich wiege keine zweimal Kilo. So, mal den hier plätten. Ach, wir brauchen nur einen Nein. Schlag, oder was? Ja, ja. Oh, schon. Hier seht ihr, das Schwert ist kaputt mit den grünen Rissen. Dann holen wir uns direkt ein neues, weil das macht nur noch 1 Schaden. Und das bringt ja nun gar nicht, ne? <lacht> nicht wirklich. So, ich bleib mal so Richtung Kern. Oh, da kommt äh, so ein richtig fetter Gegner. Ja, da war es wieder. Die können uns wegtreten, die aber nicht. den Kerl. Komm. Die ah, er nicht mehr, oder? Ja, jetzt, jetzt, jetzt ist er platt. Sehr schön Schwert ist auch noch in Ordnung. Hier kann man sich Leben holen. von diesen Kugeln. Aber wir wissen jetzt auch nicht, wie lange das geht. Wir haben es bis jetzt noch nicht bis zum Schluss geschafft. <lacht> nee, wir sind mal relativ schnell gescheitert. <lacht> Wow, oh, der hat mich mit so einem Superschlag niedergestreckt gerade. Ja, die kommen am Ende mal. Das ist... Ja. Das war Ich haben. bin down. Warte. Komm. Wo bist du, Wo bist du? Tupac Tupac down. Äh, ich werde schon wieder belebt von irgendeinem, von okay. uns. Das ist down. down. Okay, das ist gut. Jetzt hol ich mir noch mal so ein Schwert hier wir sehen ein bisschen besser aus Also man sieht auch einen Unterschied Ob die Kapuze noch nicht Entweder sehen die grünlich aus Oder zerbrechen euch komplett Komm, komm, komm Das ist ein Computer von uns auch so nur ein Schlag hier Dann sind die schon weg Alter Was macht der denn? Der springt hier rum wie auf Exzessor Ist das ein Spider-Man oder was? <lacht> so, das Energie, das ist gut da auch noch eine Kugel, brauchst du noch? Du brauchst ein bisschen mehr als ich. Dann holen du dir die ja, Kugel. Oh, Ach, und wenn das noch ein die Kollege von uns, den werden wir mal wieder beleben, sonst schwer. Äh, haben wir es gleich schwer. So, down. Nächste down. Oh, der geht gerade auch wieder. Richtig ab! Der Der hat mich aber richtig erwischt ja, der, hat einen langen <lacht> der hat einen langen Rüssel. Mann! Ich lieg schon wieder. Mein Schwert ist kaputt. Komm. So, andere sind dann nicht mehr. Ne? Da liegt eine Axt. Komm, einfach noch. Komm. Komm, die Axt holen wir uns, Leute. Ha. Keine Angst, ich komme. Scheiße, mein Schwert ist kaputt. 75 Schaden macht das Ding. Das oh. Oh, und der kickt mich mal kurz weg. Oh, jetzt hat er aber auf mich abgesehen. Ich glaube, weil ich, ich zu viel Schaden gemacht habe. Ich muss weg, ich muss weg. Komm! Oh ja, oh, ein der braucht, der ein. braucht noch einen Schlag. Oh! Ja. Ich, ich lebe noch, ich lebe noch. Wo bist du? Hier. Quest Clear. Ich gegen mich gestoßen und um, umgefallen. <lacht> Geil. Gut, dass ich überlebt habe, weil alle anderen waren mich tot. Ja, ja, ja. Jetzt starten wir die Aufnahme und schaffen das direkt. <lacht> das, das ist auch sehr komisch. Ne? Sehr cool. So, haben wir jetzt irgendwas freigeschaltet, weil man kann ja da Waffen irgendwie sich freischalten. Level 1, ja, das ist das Schwert, was wir hier haben. Ja. Jo. Ja, ich hab zwei. Ich hab Blons. noch nichts. Ja. Oder musst du das selber auswählen? Das ist auf der letzten Seite. Ah, okay. Ja. Ja. Das sieht cool aus, ja. Das probieren wir, oder? Mhm. Kann man sich nicht, nicht irgendwas als Zweitwaffe aussuchen? Ja, hier ist ja komischerweise auch auf der nee. Schulter die Stacheln. Oder was gibt's hier? Okay, hier, haben wir die, hier haben wir die Wurfmesser, ne? Select a weapon to equip. Ach nee, das ist das gleiche, okay. Ich dachte, das war was anderes. Aber das ist das gleiche Menü hier, bloß wo du hier die Waffen alleine hast. Da haben wir eine Dartscheibe. <lacht> oh Gott, das, das klappt ja mal gar nicht. Mhm. Die fliegen immer relativ hoch, oder? Nicht physikalisch korrekt, wie man so schön sagt. Aber guck mal, ein Score von 99,99 99 Top. Ich will einmal wenigstens in diese Scheibe jetzt treffen. Jetzt habe ich einen Chris ich hab getroffen. <lacht> ja, ich habe uh. 21,14, uh. das ist gut. Nee, ich habe keine mehr. Das sieht auch lustig aus hier, die Schakos. Bumerang gibt es hier noch. Ah, da musst du bestimmt lange freispielen, dass du die in dem Spiel benutzen kannst. Ja, ist ja, na natürlich alles nur hier nach äh, wave shooter manier ne? Also... Man, ja. man bekommt eine Quest, muss das erledigen und äh, ja, dann schaltet man Waffen frei. Das ist natürlich cool, dass man hier verschiedene Waffen freischalten kann, ne? mhm. Und auch Schwertkampf ist halbwegs realistisch gelöst. Man kann nicht hier rumfuchteln wie ein äh, ads kango ja. Man muss wirklich normal mit dem Schwert kämpfen. Ja, und blocken, ne? Genau. Schilde ja. gibt es auch noch, aber da sind wir irgendwie nicht so die Fans davon. Ich habe aber auch noch keins äh, freigeschaltet, oder? Nein, da liegen zwei, vier Stück in dem Raum rum. rosa Okay. Ja komm, probieren wir einfach mal die nächste Quest. Mhm. Vielleicht ich haben wir jetzt wieder kommen. so viel Glück, weil die Aufnahme läuft. So. Gut, das wird euch. Ist das wieder Quest 1? Genau hinter dir. So. Ach, da sind, ja komm, so eins nehme ich jetzt mal. Jetzt können sie auch kommen ja. hier. Ah. Man kann auch schön gegen das Schild schlagen. Das ist echt mal cool gemacht. Mit index Indexkontrollen muss ich zumindest das Schwert die ganze Zeit festhalten. Mit Griff. Aber das kann man einstellen, ne? Ich finde es auch nicht so schlimm wie damals mit den, mit, den, mit der Crypt, wie bei den Wands. Da haben die wirklich die Hände weh getan. Aber hier ist es wirklich, du drückst und du hältst es fest. Ja, fühlt sich realistisch an, ne? Ja, das ist ganz geil. Ja, komm. Gut, uh, das hat... Was hast denn mit dem Schild jetzt weggeschubst? Ich hab den weggeschubst, okay. Ja, irgendwie war der jetzt, oder der hat Schaden vom Schild noch gekriegt. Das sah zumindest so aus. <lacht> ich blocke hier oh. ab. Dass hast der Turm nichts abkriegt. Jetzt. Ach, die haben den gekillt. Ich dachte, du hast sie jetzt zurück. Nee, nee, aber ich hab, äh, also diese Kugel kann man abwehren. Kommt da hinten noch was? Ja, ja, kommt hier wieder. Ja. Die One-Hitter. Die sind leicht. Und noch volle Energie, sehr schön. Ich glaube ich auch. Ja. So, da kommt da hinten wieder was. Ach, ich habe mir das Bedürfnis die ganze Zeit im Raum rumzulaufen, ne? Das <lacht> habe ich nicht bei allen Spielen, aber bei dem ist das irgendwie extrem. Also mit dem Schild, das ist es ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Ja, da kommt keiner durch, so richtig. Oh, jetzt, also jetzt ist er durchgekommen. Aber schon mal mir direkt mal hier so eine Lebenskugel. Das Schwert hält auch länger, ne? Ja. Aber mein Schild grün sehe ich gerade. Ah, jetzt ist ein Jetzt ist es kaputt. Oh ja. Sehe ich gerade auch. Ah, da hinten sind auch noch mal zwei. Komm, Schild weg und dann nicht mir noch eine Waffe. Der wollte seinen Kameraden jetzt hier rächen. Ja, ich wusste es, dass ich wieder diesen super Schlag abbekomme. Also die kannst du aber irgendwie auch nicht abführen. Da nee, kannst du wirklich ausweichen. Ne? Da hast du keine Chance. Kann ich das denn jetzt hier auch? Einfach nur drüber. Trigger und... Mehr nee, geht nicht bei mir. Ah, ich wollte gerade meinen Kumpel befreien. Oh, oder wiederbeleben, ja so. gesagt. So, jetzt leben wir wieder alle. Ist gut. Nee, ich nicht. Ich komm, ich komm. Ah nee, der, du... Da kommt schon jemand zu dir. Die haben so Glück, dass die KI so reagiert, ne? Ja. Das ist echt top. Ach scheiße, ich mach die mal bei den Schild hier da unten. Also gar das... Die große Axt konnte man gerade abwehren, aber diesen Megaschlag dann nicht mehr. Man konnte auch irgendwie zur Seite... Also rechte Trigger-Taste und die linke dann halten, da kannst du dann so hin und her... Also muss man den Körper selber machen. Mir nee, geht nicht. Irgendwie... Das kann man mit dem Kopf irgendwie beeinflussen. Genau, mit dem Körper einfach. Ja. Nee, okay, also bei mir funktioniert. Bei mir habe ich es gerade nicht hingekriegt. Also rechter Trigger anvisieren und dann äh, links und rechts bewegen, ne? Ja, mit dem linken Trigger muss man noch dazu drücken. Ah, Ach, den den okay, okay, willst. okay. Ne, will bei mir nicht. Okay, jetzt nehmen wir mal die One-Hitter weg hier. Oh. So, nochmal Energie holen. Ja, also das Schwert geht nicht so schnell. Gut. Unsinn. Aber das Schild, ne? Hm. <lacht> der hat der große einmal drauf gehauen, aber es Blatt gewesen. Oh, da ist wieder die Axt. Ich glaube, ich hole mir gleich die Axt nochmal. Wenn man den Gegner zweimal die Schläge abwehrt, braucht er zwei Hits, da sind die dauernd. Das wird dann ziemlich fit. Ja. Quest failed. Okay, jetzt haben wir wieder... Aber das war doch jetzt die gleiche Quest. Ja, ja. Kannst du irgendwas aus auswählen im Menü? Ranking Beginners. Also ich kann hier nichts wählen, ich weiß nicht wie der bei dir aussieht, weil du hast gehostet. Ne, ich habe auch nicht mehr, es steht nur Beginner da, ich kann aber nichts mehr machen hier. Select a weapon, ja, das haben wir ja schon, ne? wir haben ja das lang gesperrt. Also du konntest Beginner auswählen, dann Hard und dann immer härter und ich denke mal du kannst pro Stufe halt immer hier die Waffen und sowas freischalten, dass das so gedacht ist pro Run, dass du dann immer eine Waffe freischaltest. Also ich, ich weiß nur, als ich die Beta getestet habe, waren es verschiedene Quests und da musste man okay. auch immer verschiedene Sachen erfüllen. Aber wie das jetzt hier in der finalen Version ist und im Multiplayer, vielleicht ist es auch nochmal was anderes, ne? Dass Multiplayer das momentan nur eine, eine Karte hat. Help Request? Ne, steht nichts weiter da. Resenter? Ne. Da kannst du wirklich nur das eine jetzt hier machen. Okay, hier ja. Wir kannst ja auch nirgendwo so mehr hin wenn man ja. hochguckt, guckt, das sieht schon, schon cool gemacht aus. Ja, ja, das hat schon was, das hat schon was. Aber wir müssen wenigstens noch einmal jetzt schaffen, oder? Mhm. Wir probieren es nochmal. Angriff. So, Ladezeiten sind ja fix eigentlich. Das ist okay, also schnell. ja. Finde ich auch. So, ich glaube, ich hole mir nachher erst das Schild. Oh. Warte, wenn Fetti immer kommt. Ah. Ah. Ja, das ging nochmal mal schnell. Oh, ist ja mal böse, wenn die auf einmal hinter einen sind. Ja. So, jetzt kommen sie auf der anderen Seite, glaube ich. Ja. Oh, wir Oder sind... Der erste? Lass mich in Ruhe. Jetzt hat er wieder auf mich abgesehen, ich weiß nicht warum. Der ich glaube der, der mag der mag, du mag nicht. <lacht> Oh mein Schild, mein Schild ist voll, voll im Eimer. Ich, ich muss Energie holen. Sonst lebe ich nicht mehr lange. Boah. Da war auch noch was. Und da ist noch ein Schwert, das ist gut. Weil bringt nichts, wenn ich jetzt sterbe und die anderen auch. Ja, mein Schwert ist kaputt. So, ich komme jetzt zurück, aber der ist jetzt sowieso down, ne? Ja. ja. So, von da oder öffnet sich hier was? Manchmal geht's schwer, aber durch, ne? Irgendwie... Aber ansonsten <lacht> ziemlich cool. So, ich bräuchte mein Schwert. Ach, okay, jetzt ist es wieder gar nichts. So. Oh, hatte mich schon wieder mit seinem Megaschlag. Und da ist sofort das Schwert kaputt, ne? Wahnsinn, ey. Wiederbeleben. die kameraden sind ganz wichtig da ist die axt die will ich mir jetzt holen ich trete mich doch nicht weg Das man selber nicht treten kann das ist ja was schade ja cool braucht ja. man die äh, tracker für oh, da wird es aber viel gegen die wand treten oh, oh ja Wir können dicken fuß geben bei mir auf jeden fall okay ich habe schon ein problem dass ich gegen die Wand irgendwann immer Oh je, das. Ja. Mann. So. Ich komme nicht mehr weg. Oh, der hat auch mich abgesehen. Ich habe. So mit der Blutklinge hier. Ja, die ist geil. Ich bräuchte Energie. Hier ist genug. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass die Upgrades was helfen, ne? Also mhm. das Schwert schnitzelt alles weg hier. Ja. So, ach das waren schon mal weg. Okay. Ja. Das geht schnell ja. hier. <lacht> Der Endgegner, oder? Das ich glaube ich muss das letzte. Ich bin schon wieder gegen meine Wand, ey. <lacht> Guten index oh, das nicht dass die kaputt gehen. Jo, das darf Valve nicht sehen hier. <lacht> Dann habe ich kein, äh, keine Chance mehr auf Reparatur. <lacht> Boah, ey, das war unmöglich, das hätte ich gemacht. Bist du tot? Nee, der andere. Nee. Komm, komm, komm. Jeder Überleben ist wichtig hier. Komm, schon mal achtung oh, jetzt macht er wieder seinen oh. mega move ich belebe mal den die ki wieder komm schon er mag mich nicht der kerl jetzt yes, Wuhu, bricht ein! <lacht> Boah, Sauber. So, nee. Aber jetzt müsst ihr eigentlich irgendwie da mal was anderes stehen. Oder, oder wir haben was freigeschaltet, aber... Level 1? Level 2? Ne. Sehr komisch. Sehr, team sehr quest results. Hm. Vielleicht sollte ich mir die gar nicht töten, sondern einfach nur mit denen zusammen spielen. <lacht> ja, vielleicht müssen wir mit denen wirklich richtig interagieren. Also eigentlich ganz cooles Spiel, muss ich sagen. Es also macht Spaß. Also, äh, ja, Kampfmechanik kann man sagen, funktioniert echt gut, ne? mhm. Und Ich bin schon am Rumschmilzen. Ich bin richtig schön nass gerade also ist ja ist anstrengend, muss man sagen. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja heute echt ja 20 Grad nur. Heute mal Draußen. echt VR, Aber guck mal auch cool, das das Schwert geht nicht in den Boden, bleibt wirklich hängen. Genau, sowas nicht einfach hier durch und fertig. Das ist wirklich nicht ganz so gut Hand. wie bei Blade and Sorcery, ne? Aber das stimmt, der Hand, der Hand, geht ja auch durch. Ja. Aber schon schon sehr gut gemacht finde ich. Ja. Aber äh, wie gesagt, dass jetzt nur hier nur immer nur eine Quest ist äh, für Multiplayer, ist natürlich schade, ne? Ja, ich denke mal, wenn du die Dings umstellst, dass du dann eine andere Map hast, aber im Großen und Ganzen geht es ja immer ums Gleiche. Ja, Schnetzeln. Ist, aber wenn du zu viert bist, das kommt eigentlich ganz geil. Ja, das glaube ich auch. Ja, da es so anstrengend ist, können wir eigentlich hier... Erstmal einen Cut machen und ja. wir trinken jetzt erstmal einen Eistee würde ich auch sagen. <lacht> ja, Leute, Dankeschön fürs zuschauen. Wenn euch es gefallen hat, like raus, ne? Genau. Gebt den Chris ein Abo. Gebt den Tubacken Abo. Ja, und schaut beim nächsten Mal wieder zu, ne? Genau. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.